Ich bin Alexander Klier. Herzlich Willkommen zum Seminar Bildung im digitalen Handlungsraum. Ich will gemeinsam mit Ihnen über digitales Lernen und virtuelle Bildung nachdenken. Zur Vorstellung des Seminars und seines Ablaufs habe ich dieses kurze Einführungsvideo produziert. Liegt im Digitalen die Zukunft der Bildung? Es ist schon spannend. Weil schon um 1900 sich Künstlerinnen und Künstler Gedanken gemacht haben, wie das Jahr 2000 wohl aussehen wird. Und natürlich sich dabei überlegt haben, wie schaut es mit Bildung im Jahr 2000 aus. Vielleicht sehen wir hier in diesem Bild die erste Vorform von E-Learning in der Vorstellung, naja, man überträgt quasi die Inhalte über Stromkabel, Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellt. Nun gut, das hat sich so irgendwie nicht bewahrheitet und herausgestellt. Dennoch bleibt natürlich die Frage, wie schaut's aus mit der digitalen Bildung? Auf jeden Fall ist klar, dass Lernen über digitale Medien und Tools etwas zu tun hat mit Daten, mit Informationen und natürlich mit einem Wissensaufbau, der damit verbunden ist. Wie ich schon sagte, es gibt natürlich dann allerlei Techniken und Tools in der Mehrzahl, aber Macht es schon digitale Bildung aus? Neben den verschiedenen Technologien und letztlich auch den einzelnen Tools, haben sich eine Vielzahl von Formaten entwickelt, die unter dem Schlagwort digital firmieren. Beispielsweise MOOCs oder auch Veranstaltungen wie etwa Barcamps. Wir werden auch über die Formate diskutieren und überlegen, was davon die digitale Bildung auszeichnet. Ist also in Zukunft dann beispielsweise, wie wir am Eingangsbild schon gesehen haben, es ganz leicht möglich Wissen anzueignen und zu lernen, indem wir beispielsweise die Datenbrille aufsetzen und uns das Wissen dann transferiert wird. Diese Vorstellung ist dann doch etwas naiv und verkennt, was Lernen und Bildung tatsächlich bedeutet und warum Bildung im digitalen Handlungsraum sich davon deutlich unterscheidet. Im Kurs werden wir sehen, dass ein Teil davon tatsächlich auf recht alte Prinzipien zurückgreift, wie beispielsweise auf das Social Learning. Das gemeinsame Erarbeiten und Teilen von Wissen ist einer der Kernbestände von digitaler Bildung. Insofern hat Bildung im digitalen Handlungsraum viel mehr mit einer Haltung und mit anderen didaktischen Prinzipien zu tun, mit einer entsprechenden Aufbereitung der Inhalte, als es die Diskussion um die Tools und auch die Formate nahelegen will. Ich möchte Ihnen jetzt noch etwas zum Aufbau der Lehrveranstaltung sagen, weil Blended Learning Veranstaltungen selbst im universitären und Hochschulkontext immer noch etwas Ungewöhnliches sind. Wenn Sie dieses Einführungsvideo jetzt gesehen haben, haben Sie den ersten Teil der Blended Learning Veranstaltung schon erfolgreich hinter sich gebracht. Wir werden uns in einer ersten Präsenzsitzung sehen, darüber austauschen und daran anknüpfend das Thema weiterentwickeln. Anschließend gibt es eine längere Phase, in der wir ausschließlich auf Moodle bzw. über verschiedene digitale Tools zusammenarbeiten werden. Zwischendrin werden wir mit Adobe Connect unsere Erfahrungen machen und gemeinsam in einer Art Videokonferenz Themen diskutieren die Sie vorher erarbeitet haben. Die zweite Präsenzsetzung schließlich am Ende des Seminars wird dazu verwendet werden, dass wir Ihre Themen speziell aufbereiten und dass Sie noch einmal nachfragen können, was den Leistungsnachweis betrifft. Das Ende des Seminars stellt eine gemeinsame Reflexion darauf dar, sowie natürlich einem Leistungsnachweis nach der Reflexion. Für alle diese Bereiche gilt, dass die aktive Mitarbeit etwas sehr Zentrales ist, um den Leistungsnachweis zu bestehen. Am Ende habe ich vier Fragen für Sie vorbereitet, die ich Sie bitte, sich zu überlegen und sich Gedanken dazu zu machen. Erste Frage, was heißt es für mich, etwas zu wissen? Zweite Frage, wie funktioniert Lernen? Dritte Frage, was bedeutet gegenüber dem Lernen Bildung? Und schließlich die vierte Frage, was heißt es, wenn jemand kompetent ist? Die Beantwortung dieser Fragen fällt durchaus unterschiedlich aus und hängt davon ab, was Sie jeweils darunter verstehen. Wir werden im Laufe des Seminars des Öfteren auf diese vier Kernbegriffe zurückkommen und uns überlegen, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es zwischen dem analogen Lernen und der Bildung im digitalen Handlungsraum gibt. Dazu lade ich Sie recht herzlich ein. Musik